Leider haben viele geistige Menschen in diesem Bereich die Orientierung zum himmlischen Leben verloren, denn sie meinen fälschlich, ich steuere in dieser ungesetzmäßigen Fallwelt, die sich abtrünnige, gottlose Wesen schufen, ihre finanziellen Lebensverhältnisse. Wenn sie armlich oder auch gut bemittelt sind, sei dies für sie mein göttlicher Wille und andere glauben fälschlich, dass es ihre frühere Aussaat sei. Diese falsche Auffassung gläubiger Menschen und Seelen die sich stark in ihrem Bewusstsein eingeprägt und verfestigt hat, kann ich nur schwer berichtigen. Sie haben diesbezüglich immer neue Falschaussagen gefallener Künder, östlicher Meister oder religiöser Führer aufgenommen. Wahrlich, wer so eine kurzsichtige und unreale Lebenseinstellung hat, der engstigt sich vor mir und meint irrtümlich, ich beherrsche und lenke ihn auch durch schmerzliche Zulassungen. Er kommt nicht darauf, dass er eine Lebensweise führt, die in keiner Weise etwas mit dem freien und feinfühligen himmlischen Leben der Lichtwesen zu tun hat. Manche der fehlgeleiteten Menschen glauben, dass Geldstände im Zusammenhang mit ihrem körperlichen Wohl und meinen, dass sie von mir keine weiteren Lebensenergien über ihre Seele erhielten, wenn sie nicht bald ihr übriges Geld irgendwo mildtätig einsetzen bzw. es verschenken. Doch ihr Denken ist auch hier falsch. Ich habe noch nie einem himmlischen Wesen seine Lebensenergien wieder entzogen oder ihm Nachschubenergien verweigert, wenn es seine erhaltenen Lebensenergien – dies geschieht immer zu Beginn eines Evolutionsäons – nicht zur Erschließung einer himmlischen Gesetzmäßigkeit verwendet hat, wie es dies ursprünglich vorgehabt hat. Deshalb werde ich auch im Fallsein nie einem gefallenen und belasteten Wesen oder einem Menschen die Lebensenergien vorenthalten wenn diese mit dem Geld oder ihren Energien nicht rechtmäßig umgegangen sind. Ich bitte euch bewusst zu werden, das weltliche Zahlungsmittel untersteht nicht meinem himmlischen Gesetz und meiner Befugnis. Doch wenn ein Mensch damit eine verschwenderische bzw. ungerechte Handlung begeht, dann verstoßen er und seine Seele, die auch sein Leben speichert, gegen das himmlische Gerechtigkeits- und Sparsamkeitsgesetz. Durch diese Gesetzesverfehlungen kann es geschehen, dass die Seele so sehr mit vielen dunklen Hüllen der Ungesetzmäßigkeit überstülpt wurde, dass sie dann nur noch geringe Energien von mir über ihren Lebenskern und ein bestimmtes Bewusstseinszentrum in einem Körperbereich aufnehmen kann, so es sich um eine gottverbundene Seele handelt. Gottlose Wesen lehnen meine zweipoligen Energien aus meinem Herzen, Urzentralsonne, schon lange ab, weil sie lieber von einpoligen, negativen Fremdenergien leben wollen, die sie unwissenden Menschen und Seelen hinterlistig entziehen oder sie erhalten Energien aus den früher angelegten Negativenergiefeldern in den atmosphärischen Schichten. Dazu könnte euch mein Liebegeist noch vieles sagen, doch die irdische Zeit ist mir dafür nicht gegeben, deshalb fasse ich mich kurz und spreche nur das an, was für die inneren Menschen mit einem geöffneten Herzen wesentlich ist. Manche Jünger und Jüngerinnen aus dem Heilsplan sind mit gegensätzlichen Speicherungen aus dem Bereich weltlicher Energien bzw. falscher Geldverwaltung und Ausgabe stark verpolt. Sie haben zum Geld keine rechte Beziehung und in diesem Zustand befinden sie sich schon seit mehreren Erdenleben. Bisher gaben sie ihr Geld mit vollen Händen aus, ohne zu bedenken, dass viele Menschen auf der Welt verhungern und es auch in ihrer Nähe viele arme Menschen gibt, deren Lebensexistenz aus verschiedenen Gründen zerstört ist. Ihre Geldverschwendung ist aus der Sicht des himmlischen Gesetzes ungerecht, unbarmherzig und deshalb auch ungesetzmäßig. Dagegen leben die himmlischen Wesen in einem gerechten Lebenssystem, wo keines benachteiligt oder begünstigt wird. Alles Leben in der geteilten Schöpfung, im Himmelreich und im Fallsein, ist an die himmlische Urzentralsonne angeschlossen. Damit kein Energieungleichgewicht in beiden Schöpfungen eintritt, die durch einen großen Energiekanal miteinander verbunden sind, wird ständig ein gerechter Energieausgleich durchgeführt, so dass keine Schöpfung mehr oder weniger Gesamtenergien zur Verfügung hat. Doch durch die ungesetzmäßige und eigensüchtige Lebensweise vieler tiefgefallener Wesen und Menschen nimmt das Energievolumen im Fallsein rasch ab, das heißt, es können plötzlich zu wenige Energien in manchen lichtarmen Fallebenen vorhanden sein. Das Energieungleichgewicht gegenüber dem himmlischen Sein müssen die himmlischen Wesen immer wieder ausgleichen, da sie sich freiwillig dem Sparsamkeitsgesetz untergeordnet haben. Dies geschah aus ihrer Fürsorge und Herzensgüte für die tief gefallenen Wesen. Nun müssen sie schon lange in Sparsamkeit leben, weil in den niedrigen Fallbereichen die Energien verschwendet werden. Wie ihr daraus ersehen könnt, sind die himmlischen Wesen großherzig und gütig. In ihrer sparsamen Lebensweise setzen sie jeden Energiefunken bedachtsam ein und werden jenen Wesen im Fallsein keinen übergeben, die sich nicht an das göttliche Energiegesetz halten wollen. Für verschwenderische Wesen haben sie kein Verständnis. Diese sind selbstverantwortlich für ihre Lebensenergiearmut und verdienen nicht ihr barmherziges Mitgefühl weil sie unbarmherzig mit ihren und anderen Energien umgegangen sind und weiter noch so uneinsichtig handeln wollen. Jenen tief gefallenen Wesen, die am Straßenrand knien und jämmerlich um milde Gaben betteln und schon im nächsten Moment, wenn sie von einem gütigen Menschen einen Geldbetrag erhalten haben, diesen in Gedanken auslachen und sich darüber freuen, wie gut sie Schauspielern konnten, denen braucht ihr kein Mitgefühl entgegenbringen. Solch charakterlose Menschen gibt es viele die auf Kosten anderer ihr Leben verbringen, obwohl sie in der Lage wären ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen bzw. rechtmäßig dafür zu sorgen. Das erdgebundene Jenseits ist überfüllt mit solchen Seelen, die nur von den Energien anderer leben, vor allem unwissender und ahnungsloser gutmütiger Menschen, denen sie die Lebensenergien hinterlistig entziehen. Die Seele eines bettelnden Menschen am Straßenrand war schon oft inkarniert. In vielen Inkarnationen war ihr Mensch sehr reich, sonnte sich hochmütig in seine Eigensucht und verschwendete das Geld für seine Interessen. Das heißt, er lebte in Saus und Braus und veranstaltete große Feste, wobei er die Hauptperson war. Solche Menschen und ihre Seelen, die auf Kosten anderer leben und verschwenderisch mit dem Zahlungsmittel dieser Welt umgehen, verdienen wahrlich kein Mitgefühl eures Herzens. Die meisten von ihnen denken nicht daran, sich hin zum Eklen, gerechten und herzlichen Leben zu verändern. Erst wenn ein tiefgefallenes Wesen im menschlichen Leben durch seine Armut und Beschwernis weder ein noch ausweist, kann der Moment kommen, wo es dann bereit ist, über seine falsche, verschwenderische Lebensweise nachzudenken, um sparsamer und gerechter mit dem Geld umzugehen. Doch das kommt nur sehr selten bei den tiefgefallenen Wesen vor. Sie sind mit stolzen unehrlichen und gewalttätigen Lebensweisen im seelischen und menschlichen Bewusstsein so sehr überdeckt, dass ihnen ein anderes Denken nicht mehr möglich ist. Wenn ihre wohlhabende, persönlich aufgewertete Lebensweise plötzlich schief geht bzw. durch verschiedene, selbstverschuldete Ereignisse endet, dann wählen die meisten so gearteten Menschen und ihre Seelen die langsame Selbstzerstörung in der Sucht durch Alkohol oder Drogen oder beenden ihr Leben durch den Freitod. Das ist eine große Tragödie für die einst reinen himmlischen Wesen. Wer von euch inneren Menschen den tiefen Sinn meiner Botschaft verstanden hat, der bemüht sich ein geordnetes und bescheidenes Leben im Hintergrund zu führen und auch mit seinem Geld gerecht umzugehen bzw. setzt es vernünftig und umsichtig ein er wird auch nicht sein übriges bzw. gespartes Geld jemand aufdrängen wollen. Wenn das trotzdem geschieht, dann lebt er vielleicht noch weiter in der falschen Anschauung, dass ich ihm keine Nachschubenergien mehr gäbe, wenn er das Geld nicht bald weiter verschenkt. Wahrlich, wer sich jetzt noch weiter so verhält, der hat noch nicht die geistige Übersicht für sein Leben gefunden und lebt nach den Meinungen anderer, anstatt sich geistig selbst zu finden. Er glaubt den unlogischen Aussagen anderer Menschen mehr, anstatt sich weitsichtige Gedanken zu machen, wie er wieder das gerechte himmlische Leben ohne Verschwendung und ohne Geiz in sich erschließen kann. Wenn gläubige Menschen glauben, sie müssten ihr überschüssiges Geld gleich umsetzen oder verschenken, dann leben sie aus der himmlischen Sicht in Ungeduld. Ich rate ihnen darüber weitsichtig nachzudenken, denn es könnte sich vielleicht ihre Lebenssituation von heute auf morgen so gravierend verändern, dass sie ihr übriges Geld zum Lebensunterhalt selbst benötigen. Um euch vor Kümmernissen zu bewahren, rate ich euch dafür zu sorgen, so euch dies möglich ist, einen kleinen Sparbetrag für Notfälle für euch oder andere zurückzubehalten. Manche gutmütige, gläubige Menschen sind schon lange von falschen Ansichten geprägt, die sie immer wieder dazu antreiben, ihr überschüssiges Geld bekannten oder auch fremden Menschen bedrängend anzubieten. Wenn sie um eine Bedenkzeit gebeten werden, dann überhören dies manche in ihrem Übereifer, weil sie mit ihrer Schenkung oder dem Laien unbedingt sofort jemand eine Freude bereiten wollen. Manche reagieren unschön, indem sie ihren Unmut zeigen und enttäuscht sind, wenn sich jemand nicht bald entscheidet ihr Geldangebot anzunehmen. Sie treiben sich selbst an ihr übriges Geld baldmöglichst auszugeben. Wenn Sie eine Ablehnung von jemand erhalten, dann fühlen sich solch gutmütige Menschen nicht selten gekränkt und reagieren dann unbedacht und trotzig. Ihr stolzes Verhalten aus früherer Erdenzeit kann sich dann zum Beispiel so bemerkbar machen, dass es ihnen gleich ist, an wen sie ihr Geld verschenken oder verleihen. In ihrer launischen Phase achten sie nicht darauf, ob es sich um einen Menschen in Not handelt bzw. er es unbedingt braucht, die Hauptsache ist, sie sind von ihrem übrigen Geld befreit. Solche Menschen geraten durch ihre falsche Lebensanschauung bezüglich des Geldes oft selbst einmal in große finanzielle Not. Sie wundern sich dann und fragen mich entsetzt, weshalb sie nun arm leben müssen und warum ich das zulasse. Tatsächlich waren sie es selbst, die sich in Existenznot brachten weil sie mit ihrem Geld nicht richtig umgegangen sind. Jene, die bisher so falsch eingestellt lebten und diese Botschaft lesen, haben nun die Gelegenheit, ihre unbedachte Verhaltensweise mit dem weltlichen Geld und ihre falsche Denkweise bezüglich himmlischer Energien zu korrigieren, um den gerechten himmlischen Gesetzen näher kommen zu können, die ich herzlich und einfühlsam verwalte. Wollt ihr es aufrichtig tun, dann unterstütze ich euch über eure Seele. Damit ihr mein und euer himmlisches Lebensgesetz bezüglich der Energieverwaltung und dem rechten Umgang damit gut verstehen könnt. Dieses Angebot mache ich euch deswegen, weil viele Jünger und Jüngerinnen, die sich im Heilsplan inkarniert haben, diesbezüglich von den Fallwesen aufs Gatteis geführt wurden. Deren ungesetzmäßige Lebenseinstellung zielt immer dahin, von den gutmütigen, herzensoffenen Menschen gut versorgt zu werden, ohne einen Finger krümmen zu müssen. Sie haben sich schon lange angewöhnt, auf Kosten gutmütiger Jünger und Jüngerinnen, die für sie die schweren und schmutzigen Arbeiten erledigen sollen, zu leben. Dies gelang ihnen nur deshalb, weil sie aus dem erdgebundenen Jenseits über mediale Menschen ihrer Gesinnung schon über Jahrtausende zu den Jünger und Jüngerinnen sprachen und ihnen falsche Weisungen gaben, die sie glauben ließen, ich wäre es, der sie hier im Fallbereich dienend und auch mittellos leben sehen möchte. Deshalb verschenken auch manche mit großer Freude ihren Besitz an eine religiöse Organisation und für deren Ausbreitung. Dazu habe ich die gläubigen Menschen durch einen wahren Künder niemals aufgerufen. Ich habe die vielen religiösen Organisationen, die ungesetzmäßig sind und deshalb eigenwillig entstanden sind, noch nie mit meinen himmlischen Energien aus der Urzentralsonne unterstützt. Wahrlich? Bis manche verirrte Jünger und Jüngerinnen aus ihren Täuschungen erwachen, werden viele jenseitige Äonen vergehen, weil ihre Seelen im Helfersyndrom auch noch im Jenseits hartnäckig glauben, auf Erden viele gute Werke getan zu haben, ohne zu erahnen, wem sie auf den Leim gegangen sind. Über diese Tatsache wollen sie von mir und den reinen himmlischen Wesen im Jenseits nichts hören, weil sie noch weiter davon ausgehen, dass sie sich durch ihre irdischen barmherzigen Werke das Himmelreich verdient hätten. Sie kommen nicht darauf, dass sie falsche Informationen erhielten, die sie zu Handlungen verleiteten, die niemals von mir gewollt waren. Sie hörten anstatt auf ihr Inneres mehr auf einflussreiche fanatische Menschen, die ihnen von ihren guten Werken erzählten und sie anspannten, dies auch zu tun. Viele gläubige Menschen haben in den vergangenen Jahrhunderten aus falscher Denkweise ihr Geld und ihre Güter an Glaubensorganisationen verschenkt. Sie fühlten sich danach glücklich, weil ich es angeblich so gewollt hätte und glaubten, dass ich mich einmal im Jenseits ihrer Seele dafür sehr dankbar zeigen würde. Auch im Jenseits kommen sie nicht darauf, dass sie im Erdenleben Schwindlern zum Opfer gefallen sind, die mit den Zahlungsmitteln und Gütern anderer zum Äußeren Schein ein wohltätiges religiöses oder weltliches Machtimperium aufgebaut haben. Nun bestehen manche Organisationen seit Jahrhunderten und viele in leitender Position leben bestens und wohlgenährt von den Spenden derer, die ihre undurchsichtige Organisation bisher noch nicht durchschauen konnten. Dies ist auch sehr schwer für gutmütige und herzensoffene Gläubige, weil ihnen der Einblick in das Gesamtvermögen – es sind immense Besitztümer und Barschaften – von den religiösen Organisationen vorenthalten wird. Die reichen Organisationen tun in Wirklichkeit nur wenige gute Werke, das macht nur einen kleinen Energietropfen von ihrem gehorteten großen Gesamtvermögen aus. Solche Organisationen leben wahrlich auf Kosten leichtgläubiger und gutmütiger Menschen. Die meisten der herzlichen Menschen sind noch nicht dahinter gekommen, weshalb sie so großzügig mit dem Geld umgehen, obwohl es manchen nicht übrig haben. Vergewissert euch bitte zuerst über den Menschen dem ihr euer übriges Geld leihweise anbietet oder verschenken wollt, ob er vertrauenswürdig ist, denn das ist wesentlich für eure gerechte Seele. Sie ist im Himmelreich auf eine gerechte Verteilung der Energien ausgerichtet gewesen, deshalb will sie, wenn sie die himmlische Heimkehr beabsichtigt, auch im irdischen Leben durch ihren Menschen gerecht mit den weltlichen Zahlungsmitteln umgehen. Wenn ihr bis jetzt unbedacht euer Geld gespendet oder verschenkt habt, so bittet euch jetzt mein Liebegeist mehr darauf zu achten, wem ihr es gebt, denn das ist notwendig, um in die gerechten himmlischen Gesetze zurückkehren zu können. Wer den tiefen Sinn meiner Erklärung aus den himmlischen gerechten Gesetzen, den Lebensregeln für himmlische Wesen, verstanden hat, der wird sich in Zukunft Mühe geben, gerecht mit den weltlichen Zahlungsmitteln und auch vernünftig mit seinen Lebensenergien umzugehen. Dann wird seine innere Seele aufatmen und sich über die Veränderung ihres Menschen ins göttliche Gesetz freuen. Wollt auch ihr euch die Mühe machen und nun gerecht und vernünftig mit euren Energien umgehen? Jene, die nun bei meiner himmlischen Botschaft aus dem göttlichen Ernst nicht geblieben sind und hinter den Aussagen stehen, diese brauchen sich zur Veränderung nicht angesprochen fühlen. Doch jene, die nun geistig aufgerüttelt sind und sich gerügt fühlen, bei diesen sind noch seelische Verpolungen bzw. ungesetzmäßige Speicherungen vorhanden, die sich dagegen wehren, eine andere Denk- und Lebensrichtung anzugehen. Habt ihr dies bei euch feststellen können? Wenn ihr jetzt bereit seid, von diesen angesprochenen Ungesetzmäßigkeiten frei zu werden, dann bittet mich um zusätzliche Kräfte zur tiefgründigen Selbsterkenntnis. Wenn es euch gelingt auf die Spur eures Motivs zu kommen, weshalb ihr verschwenderisch oder ungerecht mit dem weltlichen Zahlungsmittel umgegangen seid, dann wird es euch leichter und wohler ums Herz. Dieses angenehme Gefühl übermittelt euch, dass ihr nun mit meiner inneren Hilfe das Motiv eurer falschen Lebensweise – es sind ungesetzmäßige Speicherungen – bestehend aus einer großen Menge negativer einpoliger Kräfte – erkannt habt. Deshalb fühlt sich eure Seele erleichtert. Doch eure weit gereifte Seele ist erst dann zufrieden, wenn ihr eure erkannte ungesetzmäßige Lebensweise herzlich bereut und mir in eurem seelischen Lebenskern zur Umwandlung übergebt und auch dazu bereit seid, euch nach eurem gesetzmäßigen Wissen zu verändern. Ihr sollt wissen, dass ich euch nie zwinge, eine himmlische Lebensweise anzunehmen. Wer von euch aus tiefer innerer Überzeugung früher ins Himmelreich zurückkehren will, der wartet nicht lange mit seiner positiven Wesensveränderung. Das wünsche ich, die Ich Bin-Gottheit, euch herzlich aus der Urzentralsonne, die euch aus dem Nebel und der Unwissenheit dieser Welt in das freie, heitere und lichtreiche himmlische Leben, das in generaler Weise geregelt ist, wieder zurückführen möchte, so ihr es zulasst. Wer die wertvollen Weisungen aus meinem Liebeherzen ernst nimmt, den führe ich über seine Seele geradlinig bis ans Himmelstor. Wenn dann seine Seele freiwillig ins Himmelreich eintritt, wird sie der Jubel erfassen, weil sie nach vielen diesseitigen und jenseitigen Irrwegen wieder in ihre Lichtheimat zurückkehren konnte. All das Leid, die Sorgen und seelischen Schmerzen, die sie in den lichtarmen Lebensbereichen des Falls erdulden musste, sind vergessen und es zählt für sie dann nur noch die Gegenwart im ewigen, glückseligen Leben mit ihrem Dual. Dorthin lade ich euch herzlich ein. Mit jeder Botschaft aus der himmlischen Quelle meines Herzens könnt ihr geistig mehr wachsen und ein Stück weiter auf eurem Rückweg schreiten, so ihr bereit seid, euch durch das Wissen über die himmlischen Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und zu verändern, die ich euch jetzt in der irdischen Endzeit anbiete. Das kann für euch der goldene innere Rückweg ins Himmelreich sein. So nenne ich ihn, weil sich die innere Seele auf diese Weise in Kürze wieder zum lichtfrohen himmlischen Lichtwesen entwickeln kann, da sie im Erdenleben über ihren Menschen viele brauchbare Hinweise zu ihrer Bewusstseinserweiterung aufnehmen konnte, die für sie wie Goldstücke auf dem Rückweg waren. Diese Goldstücke haben es ermöglicht, dass ihre Partikel von vielen dunklen, ungesetzmäßigen Schleiern in kurzer jenseitiger Zeit befreit wurden und sie waren dazu der Schlüssel zur Öffnung weiterer himmlischer Gesetzmäßigkeiten. So eine dankbare Seele hinterlässt auf ihrem Bergwannerweg ins Himmelreich ihre Erfahrungsspeicherungen aus erfolgreicher, gesetzmäßiger Wesensveränderung – es sind die von mir symbolisch angesprochenen Goldstücke, den nachkommenden rückkehrwilligen Wesen. Das heißt, die Speicherungen aus der eigenen Überwindung ungesetzmäßiger Lebensweisen überträgt die heimkehrende Seele, die ihren Aufenthalt auf einem jenseitigen feinstofflichen Planeten beendet, der Planetenspeicherchronik als Hinterlassenschaft für andere heimkehrwillige, jedoch noch belastete Wesen. Diese erhalten bei ihrem Einblick in die Planetenchronik brauchbare Weisungen in Bildern. Sie sehen, wie es anderen Wesen gelungen ist eine Ungesetzmäßigkeit zu überwinden bzw. mit meiner angebotenen inneren Hilfe davon ganz frei zu werden, um dadurch eine Stufe aufwärts, einem lichtreicheren und im Bewusstsein höher schwingenden Planeten näher kommen zu können. Diese Möglichkeit ist vor allem für jene jenseitigen Wesen sehr nützlich, die den geistigen Überblick noch nicht haben um eine ungesetzmäßige Lebens- bzw. Verhaltensweise im Bewusstsein richtig einzuordnen. Das kommt davon, weil ihr früherer Mensch fast keine innere Kommunikation mit meinem universellen Liebegeist gepflegt hatte und sich seiner Lebensweise noch zu wenig bewusst geworden ist. Deshalb wollen diese gutmütigen Wesen, die aus dieser Welt kommen, sich zuerst über ihren Bewusstseinsstand klar werden und welche Ungesetzmäßigkeiten sie noch in sich gespeichert haben. Dazu sind ihnen die gespeicherten Aufzeichnungen aus der Planetenchronik von anderen Wesen sehr nützlich, wenn sie nach und nach in ihren Seelenpartikeln gegensätzliche Speicherungen ausfindig machen wollen. Wenn sie aufrichtig dazu bereit sind, dann helfen ihnen dabei reine himmlische Wesen, weil sie mich aus ihrem Lebenskern selbst noch nicht wahrnehmen können, da sie die hohe Schwingung dazu noch nicht haben. Manche Wesen hinterlassen ihren Geschwistern nach ihrem Aufenthalt auf einem jenseitigen feinstofflichen Planeten in der Planetenchronik als geistige Stütze auch ihre früheren irdischen Erfahrungen auf dem inneren Weg, so sie dem himmlischen Gesetz ziemlich nahe waren. In diesen Aufzeichnungen sind auch verschiedene Aussagen meines Liebegeistes über himmlische Lebensweisen und Gesetzmäßigkeiten, die wahre Künder von mir inspirativ empfangen und weitergegeben haben. Diese haben aber manche Wesen im menschlichen Leben noch nicht tiefgründig verstanden und deshalb noch nicht gelebt. Erst auf ihrem jenseitigen Planeten war es ihnen möglich, die abgerufenen Speicherungen des Botschaftswissens im Bewusstsein besser zu erfassen, anzunehmen und sich danach auszurichten. Daraus könnt ihr ersehen, wie wichtig und nützlich es für eine jenseitige Seele sein kann. Wenn sich ihr Mensch vorher schon mit geistigem Wissen beschäftigt hat und auch aufrichtig einige edle, himmlische Eigenschaften verwirklichen konnte. Durch das geistige Wissen, vorausgesetzt es handelt sich um wahre himmlische Gesetzesaussagen, kann eine jenseitige Seele durch ihre Rückerinnerung bzw. Abrufung ihrer Speicherungen aus dem menschlichen Leben schnell geistig wachsen und auch die Stufen zum himmlischen Leben zügig und ohne Umwege gehen. Das wünsche ich euch inneren Menschen so sehr. Ich biete allen aufrichtigen, herzensoffenen Menschen und Seelen an, den goldenen inneren Rückweg ins Himmelreich zu beschreiten. Nehmt ihr dies jetzt von mir an? Noch ein weiterer Hinweis zur Annahme von Geld oder Sachgeschenken, die euch gütige, herzensoffene Menschen anbieten. Wenn ihr in eine Situation kommen solltet, wo euch Geld oder Sachgeschenke angeboten werden, doch ihr von innen spürt, dass ihr diese nicht benötigt, da es euch nicht schlecht geht oder ihr mit eurem finanziellen Lebenszustand zufrieden seid, dann traut euch ein klares Nein zu sagen, auch wenn ihr spürt, dass ein gütiger Mensch darüber enttäuscht sein wird. Wenn der herzliche Anbieter kein Verständnis für eure Ablehnung hat, dann befand er sich in einer Erwartungshaltung und glaubt irrtümlich noch, dass ihr sein Angebot unbedingt annehmen müsstet, da sonst seine Ehre verletzt wäre. Wahrlich, würden ich der Liebegeist oder die himmlischen Wesen so enttäuscht reagieren, wenn jemand aus dem Fall unsere Liebekräfte oder Hilfe ablehnt, dann hätten wir Erwartungen. Das gibt es im Himmelreich nicht, weil jedes Wesen immer die Freiheit hat, ohne eine Rechtfertigung meinen Rat oder meine angebotene Hilfe abzulehnen. Sie sind mir keine Erklärung für ihre Ablehnung schuldig und ich liebe sie trotzdem unverändert selbstlos weiter. Die himmlische Selbstlosigkeit enthält keine Erwartungshaltung, deshalb ist dieses Verhalten eines Menschen ungesetzmäßig und er wäre gut beraten, sich von so einer unschönen Anschauung zu verabschieden. Wer selbstlos jemand Geld anbietet, weil er ihm etwas Gutes damit tun möchte, der wird niemals auf den Gedanken kommen und von ihm erwarten, dass er es unbedingt annehmen müsste. Er wird ihn sehr vorsichtig, ohne bedrängenden Wortklang fragen, ob er es annehmen möchte, weil er ihm damit eine kleine Freude bereiten will. Spürt er bei seinem Angebot beim anderen ein Zögern bzw. eine Zurückhaltung, dann könnte es ihm unangenehm sein das Geld anzunehmen. Für seine Zurückhaltung oder Ablehnung kann er verschiedene Gründe haben, die er aber dem herzlichen Anbieter nicht zu sagen braucht, weil er dazu die Freiheit hat. Wenn jemand aus seiner inneren Seele spürt dass ihn das Geld oder eine Sachschenkung unfrei machen könnte und er dann dem Anbieter gegenüber verpflichtet wäre, ihm auf eine andere Weise entgegenzukommen bzw. er es einmal ausgleichen müsste, dann sollte er es nicht annehmen. Wenn eine Erwartungshaltung im Spiel ist, dann ist für einen inneren Menschen Vorsicht geboten, denn so könnte er seine äußere und innere Unabhängigkeit bzw. Freiheit verlieren. Wenn ihr intuitiv eine Erwartungshaltung oder Ungeduld bei einem herzlichen Menschen spürt, der euch Geld oder ein Geschenk anbietet, dann überlegt euch gut, ob ihr es annehmen wollt. Mein Liebegeist wird euch nie den Hinweis geben, ob ihr das Geld annehmen oder es ablehnen sollt, weil ich mich nicht in eure privaten Angelegenheiten einmische. Wenn ich euch durch einen Künder beraten kann, weil er mich für euch danach gefragt hat, dann weise ich euch darauf hin auf was ihr bei einem Geldangebot oder anderweitigen Schenkungen achten solltet. So spürt in euch hinein und dann entscheidet selbstständig, was ihr mit dem Angebot eines gütigen Menschen machen wollt. Zum Abschluss meiner Botschaft weise ich euch noch auf den richtigen Umgang mit den irdischen Elementen hin. Alle Energien in dieser grobstofflichen Welt der Fallwesen stammen aus der himmlischen Quelle, der Urzentralsonne. Diese sind umgepult in allen Elementen enthalten aus denen das irdische Leben hervorging, das aus feststofflichen Elementaratomen besteht. Diese besitzen einen zweiten, integrierten feinstofflichen Atomkern und wären ohne ihn nicht existenzfähig. Die feinstofflichen und feststofflichen Elementaratome haben die abtrünnigen himmlischen Wesen mit neuen Funktionsspeicherungen versehen und miteinander verknüpft, damit sie sich zu ihrem ursprünglich feinstofflichen Kosmos noch einen materiellen erschaffen konnten. Doch heute kann von dem zweipoligen feinstofflichen Elementaratom kann zum einpoligen materiellen immer weniger umgewandelte himmlische Energie nachfließen und ihn aufladen, weil die Schwingung der Erde durch das harmonische und niedrig schwingende Lebensweisen der Menschen rapide absinkt. Diese Tatsache ist folgenschwer für das gesamte irdische Leben. Wer mit den Elementen Wasser, Feuer, Luft und dem Mineralreich Erde nicht in herzlicher Einheit lebt bzw. sie herzlos und achtlos gebraucht oder mit den aus den Elementen gewonnenen Energien, zum Beispiel Strom, verschwenderisch umgeht, der belastet seine Seele. Das ist so zu verstehen, jeder Mensch und auch seine Seele sind aus kosmischen Elementaratomen beschaffen, die ein funktionierendes Leben enthalten, auch wenn ihr es nicht wahrnehmen könnt. Die feinstofflichen Elementaratome haben ursprünglich im himmlischen Sein Speicherungen von den himmlischen Wesen erhalten, die ein Leben in generaler Weise ermöglichen. Deshalb sind die himmlischen Elementaratome selbstständig wirkende kleinste Lebewesen mit einem winzigen Bewusstsein. Sie haben eine geringe Empfindsamkeit in ihrem winzigen Bewusstsein und durch ihre kosmische Funktionsaufgabe sind die Elementaratome kleinste Wesen die die herzliche Achtung der himmlischen Wesen verdienen und auch erhalten. Die himmlischen Wesen schätzen jedes Elementaratom, betrachten es als einen Teil des eigenen himmlischen Lebens und sind ihnen dankbar, weil sie durch diese auch ewiglich leben können. Ihr feinstofflicher Lichtkörper ist aus Trillionen verschiedenen himmlischen Elementaratomen beschaffen bzw. ist aus dem Erbgut der Natur hervorgegangen und durch die Dualzeugung in den wunderschönen Zustand eines Lichtwesens erhoben worden. Das himmlische Lichtwesen hat ein herrliches Aussehen, es ist ein farbig leuchtendes Wesen aus unzähligen zusammengefügten Elementaratomen. Darum behandeln die himmlischen Wesen die Elementarteilchen, mit denen sie auf verschiedene Weise in Berührung kommen, mit großer Achtung und Herzlichkeit. Doch das tun die Menschen nicht, weil ihnen das herzliche himmlische Feingefühl für das kosmische Leben verloren gegangen ist. Daraus könnt ihr schließen, wie weit ihr noch vom himmlischen Leben entfernt seid. Die Menschen haben grobe Wesenszüge, deshalb begegnen sie den irdischen Elementen auch grob und ohne Achtung, obwohl diese Leben enthalten das mit ihrem Leben unmittelbar verknüpft ist weil auch die menschlichen Zellen aus feststofflichen Elementaratomen beschaffen sind. Das aber interessiert die gefühllosen Menschen wenig, weil sie anstatt dem Inneren nur dem äußeren Leben Beachtung schenken. Dies ist eine traurige Tatsache für die innere Seele, die aus Elementaratomen feinstofflicher Art beschaffen ist. Und wenn sie sich die himmlische Heimkehr sehnend wünscht, dann ist sie sehr traurig darüber, dass sich ihr Mensch nicht bemüht mit den Elementaratomen sanfter umzugehen. Diesen Mangel sehe ich auch bei den inneren Menschen mit einem traurigen Herzen, weil sie sich durch den unsanften Umgang mit feststofflichen Atomen seelisch stets neu belasten. Jede grobe Handlung des Menschen im Umgang mit den Elementen erzeugt dunkelfarbige Energiefunken. Diese werden dann magnetisch von den Partikeln der Seele angezogen, stülpen sich Schicht für Schicht über sie und verringern immer mehr ihre Strahlung und Schwingung. Bei stärkerer Umhüllung der Seelenpartikel ist es der Seele nicht mehr möglich, die darin enthaltenen himmlischen Speicherungen abzurufen. Stattdessen wird die Seele zunehmend von den Negativspeicherungen in den Seelenhüllen gesteuert und dies überträgt sich noch verfestigend auf das menschliche Bewusstsein bzw. auf die Lebensweise des Menschen. Darum versucht euer himmlisches Gesetzeswissen zunehmend in euer Leben einzubauen und geht mit den irdischen Elementen nicht grob oder verschwenderisch um. Achtet sie noch mehr, dann werdet ihr euch ihnen gegenüber feinfühliger verhalten und zum Beispiel mit dem Wasser sparsamer umgehen und es dankbarer nutzen. Bitte denkt daran, dass die integrierten feinstofflichen Elementaratome in den grobstofflichen Atomen eine energetische Verbindung zu euren Seelenpartikeln haben weil sie beide, die feinstofflichen Elementaratome und die Seelenpartikel, aus dem himmlischen Ursprung stammen. Betrachtet die Elemente als einen Teil von euch, dann werdet ihr mit ihnen in Harmonie, Dankbarkeit und Herzlichkeit leben und das wiederum beschenkt euch mir mit meinen himmlischen Kräften über den feinstofflichen Seelenkamm. Das wünsche ich, die unpersönliche Ich Bin-Gottheit, und auch alle himmlischen Wesen euch für euren Rückweg ins Himmelreich aus meinem goldfarbig-strahlenden Herzen der himmlischen Urzentralsonne.